Come on up Im Paradies und zwar in den Weinbergen. Wunderschön, traumhaft und zwar sind wir hier in Weinstadt. Das ist nicht weit von Stuttgart entfernt, ich bin ja ein Geografie Niete, ich müsste jetzt die Karte einblenden, aber ihr findet das, denn dieser Platz ist ein Traumplatz für uns zumindest und zwar ist das der Stellplatz vom Weingut Knaus. Es gibt ja sehr viele Stellplätze auch in den Weingütern und das ist wirklich für uns sind das immer sehr sehr schöne Plätze. Und diesen Platz, den wir hier angetroffen haben, der hat uns auch sehr gut gefallen. Offiziell gibt es drei Wohnmobilstellplätze, aber ähm, man versucht auch immer wieder noch, wenn da jemand der ein Vierter, ein Fünfter oder sogar ein Sechster gekommen ist, hier eine Lösung zu finden. Super nett, super freundlich. Der Platz ist ein Landvergnügenplatz, das heißt auch mit der Landvergnügenplakette ähm, kann man hier eben umsonst stehen. Bei uns war das so, wir hatten jetzt die Plakette nicht dabei, aber wir sind trotzdem hier offen empfangen worden und konnten umsonst stehen und dafür ist halt die Einkehr obligatorisch oder der Kauf des leckeren Weins. Und vor allen Dingen der Trollinger, habe ich mir sagen lassen, ist hier sehr, sehr lecker ähm, Ja, und das kann ich nur empfehlen. Das Besondere an dem Platz, also von donnerstags bis sonntags, ich weiß jetzt nicht, ob das im ganzen Jahr, sehr wahrscheinlich nicht so, aber gibt es halt Öffnungszeiten, kann man ja erfragen. Ist hier eine wunderschöne, idyllische ähm, ja, Weinstube, Outdoor-Weinstube kann man schon fast sagen. Mit Lounge-Sitzen, kleinen Nischen. Es ist richtig schön. So, jetzt sitze ich hier in diesem wunderschönen Gärtchen. Hier habe ich hier so, es gibt überall so Nischen. Und äh, es ist jetzt schon richtig voll. Es ist ja Mittag, obwohl es so heiß ist. Alle trinken hier schon Wein. Ich glaube, die werden hier geboren schon mit dem, mit dem Wein gehen. Und ähm, wenn man hier hinkommt, dann ist es ganz wichtig, dass man rechtzeitig reserviert. Ich habe gesehen, hier sind überall Reservierungsschilder für diese kleinen süßen Sitzgelegenheiten. Schaut mal. Wir wollten ja eigentlich nur einen Tag bleiben, sind dann aber länger geblieben, hier alles erlebt haben. Denn auch die Umgebung ist wirklich eine Reise wert. Ein bisschen historisch, ein bisschen grün, sehr grün und wandern perfekt. Das ist aber eine echte Traumtour. Bist du hier der Traumtourführer? <lacht> Immer der Traumtour hinterher. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, Mann. Jörg, ich glaube, du kriegst nachher ganz tolle Bauchschmerzen. Der hat, glaube ich, an jeder äh, Haltestelle hier der verschiedenen Winzer angehalten. Die suchen dich nachher und isst Trauben irgendwie. Ja, ganz köstlich. Mal probieren. Oh, der Zucker süß. Mann, sind die lecker. Also super schöne Wege hier, die man auch perfekt mit dem Rad fahren kann. Wir ärgern uns jetzt. Dass wir keine Räder dabei haben. Ich glaube, wir müssen uns doch echt mal Räder anschaffen. Mountainbikes ist natürlich hier perfekt. Ich denke, mit dem E-Bike ist es natürlich noch besser und entspannter. Aber auch Spaziergänge traumhaft. Das Wetter ist natürlich jetzt auch wunderschön. Das ist mal wieder so ein richtiger, typischer Traumtourplatz. Wir sind heute einen Berg bestiegen. Einen kleinen, aber feinen. Guckt euch das mal an. Der Helikopter kommt uns gleich ab. Wie viele Meter sind das gewesen? 200? Oh aber super schön. Also die ganze Zeit wurde ich hier angelockt. Ich muss mal hier mein Band wegmachen. Die ganze Zeit wurde ich hier angelockt von einem Schild. Da stand Panorama Bar. Ne? Und ich laufe und laufe. Und ich glaube, der Jörg hat das hingemalt. Hier gibt es gar keine Panoramabar. Man muss mal gucken, was ich hier für Schuhe anhabe. Ich wollte ja nur einen kleinen Weinschorle trinken und ein bisschen durch den Ort laufen. Und nicht durchs Gebirge. Wird immer höher hier. Wow. Urwald. Wir haben die Panoramabar gefunden. Aber ich glaube, das war mal eine Panoramabar. Man sieht noch da hinten die Flaschen und hier die ein oder andere Bestuhlung und das war's. Da freut man sich die ganze Strecke, dass man einen kühlen Drink mit einem Panorama, ich zeig das mal, es ist wirklich ein tolles Panorama, bekommt und jetzt ist hier ein Lost Places Ort. Hätten wir uns was mitbringen sollen, die Drinks. Also das werde ich mein Leben nicht vergessen hier, diese, diese Wanderung. Der Jörg nicht mich so richtig schon müde machen heute. Wo sind wir hier denn? Es wird immer abenteuerlicher. Hey, wir sind in Kroatien. Wir sind in Kroatien. Das sieht voll nach Kroatien aus. Hier mit den Tannen. Wow. Wahnsinn. Wo müssen wir jetzt lang, Schatz? Herr Traumtourführer, dann führen Sie mich mal bitte hier. Ich sehe es schon, dann musst mir gleich oh, Feuer will. machen. Ich schon, ob wir eine Nachtwanderung noch machen werden. Ich bin mir nicht sicher. Ich kriege langsam Angst. Wir haben halb fünf, ne? Ich oh, die Taschenlampe eingepackt. Aber das Akkus habe ich nicht so voll. Also ich habe noch 11%. Ja, ich habe eine Rettung. Da ist eine Hütte. Das machen wir dann wie beim Bergdoktor. Da kommt jetzt ein bisschen Feuerchen. Dann machen es uns gemütlich. Der hat sogar so laufen da. Ich habe mich richtig verliebt. Auch der Weg in den Ort, der lohnt sich. Da nehme ich euch jetzt mal mit. Das war richtig schön. So, da. jetzt gehen wir mal hier zur Ortsmitte. Das soll sehr schön sein. Jetzt sind wir hier im historischen Stadtkern. Vielleicht 15 Minuten von dem Stellplatz entfernt. 1559 hat dieses Haus das Geburtsjahr. Wow. Es ist so schön hier. Stadtkern. Und der geht noch weiter. So, das ist etwas, was man hier auch ganz oft sieht. Eine Kasse und ein Produkt. 234. Allerdings bräuchte ich eine Übersetzung, weil Josh da Xels, naturbelassen. Es ist doch bestimmt Marmelade, oder? Und hier sind die Xels ist drei. Muss man gleich Dr. Google fragen. Und hier die Kasse. Also bei uns in Düsseldorf fällt das weg. Also dieser Platz hier in Weinstadt auf dem Weingut Knaus. Das kann man sich eigentlich mega merken als Wohnmobilist. Das hat uns persönlich richtig gut gefallen. Das war eine wunderschöne Auszeit. Es lohnt sich anzurufen und nachzufragen. Es kamen jetzt schon auch gegen Abend einige, die halt umsonst hier hochgefahren sind. Das ist halt ja im Moment so. Da können wir ja ein Lied von singen. Hunde dürfen gerne mitgebracht werden das ist ja immer ganz wichtig wir haben einen traumhaften spaziergang durch die weinberge gemacht und das war so wunderschön das hat mich so ein bisschen an kindheit erinnert mit den apfelbäumen und war einfach ganz toll so und jetzt geht's weiter und wohin das zeigen wir euch natürlich sein Oh, Jörg steht schon abfahrtbereit. Oh, ich muss mal, mal die Brille aufziehen. Ist zwar unhöflich, aber es blendet. Die Sonne scheint noch richtig toll. Richtig tolles Spätsommerwetter. Noch an die nächsten Tage. Wir haben gar keine Idee, wo wir hinfahren. Also äh, Corona, äh, volle Plätze, wo soll man hin? Es sind ja viele Fragen und wir entscheiden jetzt erstmal so Step by Step. Der erste Step heißt. Wir müssen fair und entsorgen, denn das ist das Einzige, was es hier auf dem Platz nicht gibt. Also man kann hier weder Wasser, ich glaube Frischwasser kann man schon bekommen, aber man kann hier nicht entsorgen, WC-Toilette etc. Und deswegen ist das jetzt erstmal der erste Plan. Und der zweite Plan, ich weiß nicht, es bleibt spannend. Auf jeden Fall ist das hier ein wunderschöner Platz, den ich fast gar nicht verlassen möchte. Aber wir kommen wieder. Vielleicht schon gleich, für was So, jetzt verlassen wir das schöne Plätzchen. Haben wieder mal nette Menschen auch getroffen, ne? Das ist immer schön, ne? Herz Bad News raus Liebe rein Glücklich sein Herz auf Bad News raus Liebe rein Glücklich sein Herz kann auf Bad News raus Liebe rein sein, Herz kann man auf, Bad News raus, Liebe rein, glücklich sein. Bop, bop, bop.